Reptilienfreunde, schön, dass ihr hier ein, die ich schöne schöne da. Ja, ich bin Sven, hier ist mein Kameramann Steven. Hallo. hier ist Woody. Ja, wenn ihr nicht wisst, worum dieser Kanal hier geht, es ist eine komplette Baudokumentation von unserem ganzglas und hier als Raumteiler für später mal Warane. Von Anfang bis Ende, Planung bis jetzt, wo wir hier sind. Ja, wer da Interesse hat bei so ein Schritt zu sehen wie wir was gemacht haben von beleuchtung von belüftung von beregnung von zusammenbau styropor alles was man sich vorstellen kann wir haben hier oben unsere playlist da könnt ihr mal reinklicken und schön wäre es wenn ihr auch ein abo da lasst und ein like, und, ein like. Und, die glocke aktivieren. und die glocke aktivieren das würde uns sehr helfen und freuen ja wo geht es heute unverhofft ja, wie ihr gerade im intro gesehen habt äh, geht es um die Verkleidung von unserem Licht- und Technikkasten, also Folieren. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben das glorreiche Glück in unserem Bekanntenkreis ein paar Grafikdesigner, die auch eine große Druckanlage betreiben zu haben, die gesagt haben, Mensch des Kinders, da kann man doch was draus machen. Dann war natürlich die Frage, was macht man da? Soll da ein Himmel gemacht werden, also blaue Wolken, das war so mein Plan. Und da kamen meine Bekannten auf die Idee, Mensch, lass uns das doch so machen, als wenn man von unten in das Dschungeldach kommt. Und ja, dadurch, dass durch die Bauweise, gucken wir mal, ist ja sowas hier rausgekommen. Ich brauche ja zwei große Felder und mehrere kleine Felder. Und aus dieser ganzen Geschichte sind meine Bekannten, ich schnappe mal schnell die Kamera und dann ist das einfacher, auf eine Idee gekommen. Also hier nochmal ganz kurz, das war so das, was ich brauchte. Warum? Klar, jeder der hier so das Ding kennt, ich habe die beiden großen Felder und habe jeweils ringsrum die kleinen Felder, bedingt durch den Alurahmen. Ja. und dann haben die beiden quasi dieses Design entworfen, haben in der Mitte die hellen Punkte gelassen, weil da liegt ja meine LED, das bedeutet von da kommt das Sonnenlicht durch. Der Rest wird umgeklappt, haben wir das schön nummeriert und haben wir das auf wasserdichter Folie. Hier sind die Restecken, können wir schon mal einmal gucken. Auf wasserdichte Folie ausgedruckt, hier in den Rollen schön beschriftet. Ja, und ich denke mal, das Ergebnis habt ihr am Anfang ja schon mal gesehen. Jetzt heißt es für uns beide erstmal: ja, egal. Wir demontieren jetzt alles wieder, die Belüftungsanlage. Ich demontiere hier den Sunstrip 35 von äh, Solar Raptor. Ja, wer wissen will, was ich hier für Beleuchtung verbaut habe, klickt einfach oben in unsere Playlist. Da ist alles verbaut. <lacht> da könnt ihr ja gucken, wie es gemacht wurde. Ich demontiere hier meine ganze Lüfteranlage, nochmal die ganzen Fühlerkabel. Die Beregnungsanlage der Firma MRS Micro Rain System wird auch nochmal demontiert. Aber egal, wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ja, ich denke. Eben, wir fangen einfach mal an. Yep. Los geht's. <lacht> Gut, alles ist vorbereitet. Hier sieht man mal die vorgefertigten Folien. Es sind acht Stück an der Zahl, so wie hier auf der Zeichnung. Die sind perfekt geschnitten fast genau, super nummeriert, ja, einmal hier geguckt, alles diese einzelnen Seitenfelder, die großen Felder ja, hier drin, schnell mal alles abgebaut, Beleuchtung EconLux abgebaut, die äh, Luftbefeuchtung der Firma MRS abgebaut, dann noch die Belüftungsanlage abgebaut, gereinigt ja, und jetzt werde ich das ganze hier fein säuberlich einkleben und dann wollen wir mal schauen wie das in der aussieht ja noch mal kurz auf die werkzeuge wie macht man das mit den folien ich sag mal die kleineren teile könnte man versuchen einfach abzuziehen gerade zu halten aber es ist immer schwierig wenn man sich da verklebt also es wird im prinzip mischt man sich in einer sprühflasche etwas spülwasser an also eine leichte prümmischung hat dann Tuch hinterher noch, um das überschüssige Wasser aufzunehmen, dann hat man hier so ein einen, so einen Folienrakel, so ein ganz weiches Ding, dann sprüht man im Prinzip die Rückseite, der Aufkleber sprüht man ein und auch die Platten, wo man es hinkleben will, dann schiebt man sich das so zurecht und fängt dann mit dem Rakel an, von der Mitte raus das Wasser auszudrücken, ja und dann sollte das halten. So, ja, wollen wir mal loslegen. Gut, das haben wir geschafft mit dem Folieren. Den ganzen, weiß nicht, ob man es erkennen kann, wenn man jetzt von unten so guckt, ist jetzt so geworden. Sieht, glaube ich, ganz schick aus. Ja, hier einmal so drumherum. In der Mitte, da muss ich jetzt gleich wieder alles montieren. Ja, ging relativ zügig, relativ einfach. Ich denke mal, ich montiere jetzt alle Teile wieder, Lampen, Beregnungsanlage, Belüftung und dann schauen wir uns noch mal zum Schlusswort. Jo, so, alles ist wieder montiert, Belüftung, Beleuchtung, EconLux, dann die MLS, Beregnungsanlage, die Belüftungsanlage, alles ist wieder montiert. Ja, Ich denke mal, das ist ganz schick geworden. Jo passt alles wunderbar zusammen, jo, ich nehme euch mal mit auf meine Couch und da könnt ihr mal sehen was für einen Blick ich hier habe, also so würde ich mich hier hinlegen und hier oben sieht man quasi unter das Dschungeldach, ja genau so sollte es sein, dass der hässliche weiße Kasten verschwunden ist von innen, ja ich denke mal wieder mal ein schöner Schritt ja, mit dem Bauprojekt gut und das nächste wird sein hier unten der Bodengrund und dann hinterher die Deko. Ja also ich sag jetzt mal einfach mal, wir sehen uns beim nächsten mal, vergesst nicht, guckt euch oben nochmal die Videos an. Hier oben ist noch mal meine Playlist. Da sind alle schritte nochmal beschrieben vergesst nicht vielleicht ein like da zu lassen zu abonnieren danke schon mal dafür ja, und wir sehen uns beim nächsten mal ciao ciao